Äh. Was? <lacht> das in... hat das... Was hat jetzt in? der was hat die jetzt gebracht? Okay. So, jetzt muss ich irgendwie. Wir sind natürlich allen Reichweite, ne? So, ich placken war hier hin. da kommt auf uns zu? Du mit einem Donnerschwert. Ha. Donnerschwert hat er nicht irgendwie was anderes, ne? Einfach nur, da hat Einfluss drauf, ne? Ich packe sie jetzt einfach hier ohne AP rein, ne? Jetzt bin ich sicher, sie wird halt überleben, weil sie nicht getroffen wird. So, da muss ich mal hier. Du kriegst ihn aber da, da und ne? Rosado und bringt da irgendwie nicht hin, außer. Außer ich packe Rosado hier so in, da macht er mehr Schaden. Aber dann doppelt er nicht, ne? So, aber wenn ich das mache... Dann wird er da machst du... Warte mal. Für 3 plus 3 Schaden, ja. So, haben das erledigt. warum kann er sich denn genau dahin bewegen wo die anderen sich auch bewegen können jetzt kann man sie eigentlich auch noch ein sich gerade da wo es hat sie eigentlich hochheilen mit wander ein zu weit entfernt, obwohl. Den ja. Da müssen wir wieder unsere 25 Heilungen ankratzen, wo ich ja noch ange angekratzt hab. habe. dich hoch. Ich würde dann sagen, im nächsten Zug werden wir dann schon tanzen. Ne? hat keine Effekte, ne? Das ist einfach nur Boden, oder? So, du sollst mich eigentlich nicht treffen, ne? Überhaupt nicht. Oh, sehr gut. Sie wird gedoppelt? schuldige was? Ah, jetzt habe ich die alle getriggert, ne? Pass auf. Ge spürt. Ja, sehr süß, glaube ich. So, ja, jetzt bewegen die sich alle hier auf uns zu wieder. Das paar. außer bleibt auch da stehen. Ja gut. Ich meine ja, bis auf ihn natürlich, ne? Ja, sie kann schön schlicht da drin bleiben, ne? sind mit ein donnerschwert in der lage sie zu doppeln stehe nicht so sie lockt dann hier alle leute an sie wird von ihm getroffen 43 magischer schaden 41 ich sehe gerade er hat voran ah. hm, ist auch voll nervig. So, wir müssen hier reingehen und die alle platt machen so, ich bin mir ziemlich sicher sie könnte ihn ja ja doppeln sogar ich muss ja wahrscheinlich tanzen So, warte mal, wenn ich dich ja ankratze, ne? Hm. Oder dich. Aber dich müsste ich eigentlich jetzt erledigen können, ne? Mit Dingen. naja ja, machen wir den hier. ja Dann pass mal auf. So, du müsstest jetzt genug Schaden machen, ne? Ja ein Mehr Schaden, in der ein Drüber oder ein Drunter, aber sehr gut. Charaktere dabei, wenn ich mich nicht irre. Ne? So. so, dann machen wir dich, obwohl kriegt dich auch mit jemand anderem platt. So, wander habe ihn da super Hort gegeben, mit dem der voll gut treffen kann. Warte, wenn es ziemlich sicher mehrer müsste eigentlich den Magier erledigen kriegen. Ja, ne, ob du ihn triffst, ne? Ja, versuchen wir ja. Sag. So, also wir So, Ja. So, das kann So, könnte mit sie reingehen ich könnte ihn erledigen weil sie wird nicht so viel schaden nehmen durch durch boren wo oh. Oh, ich glaube das ist nicht tai müsste irgendwie so ich habe den namen vergessen eine so eine Kampfstil, wo du irgendwie relativ wenig, wo relativ viele äh, Dings hier hast, ja, so kleine schnellere Schläge. 43, das ich mal rechnen. er kann sie noch treffen, ne? 113, selbst wenn er jetzt... Hm. Ich glaube, sie hat dann aber trotzdem immer noch relativ wenig. Relativ viel ausweichen und da wäre gar nicht so schlimm. Na, 43 sie hat eine Resistenz von 14. Das heißt, sie nimmt 29 Schaden. Ey. Ja, ja. Wir den, hier. Wir den hier. ja, mal den ja, weil die alle kommen. So, und Jonaka und Fram müssen dann eigentlich hier relativ gut als einstecken können. Also ne? ich glaube, wir kriegen jetzt unser erstes Level ab mit Wann. dieses Ding, ding Aber mal sehen, wie er jetzt auflevelt, ne? Okay, da war relativ gut relativ gute Leistung für dieses alte Gestell. Ja, ich habe sehr viel schlechteres erwartet. So einen Wert habe ich erwartet. Oh, jetzt kommt Corin. Aber ist okay. Wir können Junaka vollgestellt da liegen lassen. Ich mein freund hat einige von diesen Spezialfähigkeiten, wo ich sie leicht getroffen werden kann. Ne? Aber der Rest müsste eigentlich gut sein. Ach, So. 20-prozentige Chance zu treffen, mein Gott, sie wäre sogar gestorben. Dadurch wird so. sie ganz vom Korb stehen getroffen. So. Ich muss folgendes machen. Nee. Pass auf dich, ja. Ich muss ihn erledigen, geht nicht anders. Ich brauche gar nicht neben meinen Hauptakteur hier stehen. so man hat folgendermaßen, so, da reicht so. Ich sozusagen die einzige Person erledigt, die gefährlich sein könnte ja ja, ja, ja. Er steht einfach da und da kommen so zehn todestopp hier ist auf einen zugeflogen so so wo ist hier sie ist noch nicht in Reichweite finde ich gut das heißt hier können wir noch müssen uns austoben. So, gehen mal an unsere ganzen geschwächten Leute hier ran. War das du. Eine Silberlanze mit 34. Was ist das? Also das habe ich, ne? So, das eigentlich... Da schon klappen sie, wird da überleben. So, eine Silberlanze. Ich bin immer so interessant, wie in jedem neuen feiern dem Titel irgendwie ein Lied vorkommt, das irgendwie voller Ohrwurm ist und voll irgendwie bekannt ist. Und dann kommt das nächste raus und dann ist das noch besser. Früher hat irgendwie der Ocean square Wave, also das Lied hat jetzt gerade im Hintergrund gespielt wird. Also, der war ja von dem fades die ganze Zeit und äh, das war schon so als äh, relativ guter Song hier. Mein Gott, 46 Schaden, aber null treffer Chance. Da war ja schon so ein Meisterwerk von Lied, ne Dann kam Dings raus, dann kam Feynman Free Houses und jeder singt hier. Reach for my hand, also away. Das ist klasse, wie das immer irgendwie sich entwickelt so. Hm. Ah, ich will am liebsten mit ihm hier erledigen. So, Corinne kann uns von da erreichen. Die Frage ist, greift sie... Ne, sie wird auf jeden Fall mit den Dings angreifen. Ne? Mit einem... Mit einem wann So, Wanda, wenn ich richtig da in Reichweite packe, dann bist du sowas von erledigt. Ne? Na, er macht natürlich wieder alle platt. Ich gehe hier rein, so. Ah, du hast ein speer verdammt! natürlich ich hast so ein speer Ah, natürlich überlebst du das. Na gut, mach mal so. Oh wow, Der war gut. 74. Prozent ausgewichen. So einer Koopstegel misstrafen, schon genug. So. so, dann packen wir, müssen wir Silberlanzen, ne? Mach mal so, packen wir dich hier hin. Tausch mal. Das hier um. Ah, ich kann nicht von zwei leuten. weil ist das denn? Betrug. mal halt so. aber hm. oh das ist ja gar nicht so stark hier. Oder? tomorrow war noch besser. Oh Gott. hat sich selber geil. So, und dann machen wir Protection mal. Da kann man dann schon wieder Wasser hier bei hingepackt. Oh, oh Gott. Okay, wie mache ich das jetzt ja Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, die kommen jetzt alle so ein bisschen nach... Einige von denen trennen sich so ein bisschen ab. Die sind alle genau bei, bei Corin. ich überhaupt jetzt hier raus wieder? Ich muss mal gucken. Und zwar, ich glaube, es stimmt jemand hier angelockt, ne? wenn ich also blöd wenn man jetzt selber nicht kohlen hat ne ich nicht hier fesseln kann ich habe noch einfrieren ne wer hat einfrieren aber gehabt du ein einfrieren ne na 72 Prozent da ist nicht so wenig hm. Was kann sie denn machen? Reißen das Gebrüll ob ein Angriff über drei Fälle in einer Reihe? Die Reihe werden dadurch ins Gelände und Wasser verwandelt. Reichweite plus eins, ja, sieht sogar Drache sich gerade. Wie funktioniert denn da? Wie viel Schaden macht sie dadurch? Wenn ich dann, ich könnte nämlich versuchen, hier in da drin zu lassen. Ne? jetzt natürlich wieder alle da, ne? Ich würde gerade, wer hier überleben könnte, ne? Aber ich glaube, müssen halt ja so machen. Na, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie ich noch mache. Perfekt. Nicht perfekt, weil er nicht tötet. mal wieder schön Crit, bitte oh my God. ich will einfach nur sehen wie viel schaden das macht und ich weiß auch was ich mich hier einstellen kann Ja, mit den ganzen gemischten Charakteren hier ne so oh, gut platziert ich einfach mal sehen was jetzt hier passiert Euch sie einpacken, können. so wird er überleben. Ich weiß es nicht. Ich immer hier in mit Abwehrhaltung. Gucken wir mal, mal, vielleicht gehen sie ja eher auf Junaka los, weil sie ja da mehr Schaden machen. Ich weiß nicht. Was passiert? Ich nehme an, hier werden Leute sterben. Ah, guck mal Ich werde hier von abgelenkt. Ja, guck mal. Ein paar schöne Doppelgänger, ne? ah, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie genau mit das, mit dem ich wusste, was sie ankommt. Ja, sind so vorausschaubar, ne? Alter. Und wir können uns jetzt alle nicht bewegen, ne? Wieso kommst du noch kommst du auf einmal da durch? Boah. Er ist einfach da durchgelaufen. So. Oh so, dann haben wir nur noch eine andere Möglichkeit hier, ne? Gehen hier rein, machen einfach alles und jeden fertig. Aber erst einmal muss ich dafür sorgen, dass äh, Corin hier festgenagelt ist. Hatte, alles War ist ihre? Ja, ausweichen verdammt. So. So, wenn man nicht mal ne. so dann gibt er mir mal kurz einen einfällstab weil ich nehme an sie dann sehr viel besser damit umgehen besser treffen entschuldige was man hat sie weniger Oh, mal. war mal weil ich gesagt nicht so gut jetzt habe ich keinen tanzen mehr verdammt jetzt ich kann getanze mehr Aber... Demonfang! Oh! Da. Ja, mich denn da. Da. Da. Da. was sind diese trefferchancen so mit ihr mit ihm mein gott das da gar nichts so. ah, verdammt aber sie wird er wird ja wohl ein sie wird ja wohl einen schlag aushalten ne? Glaube nicht, dass das was wird. das wird hier nichts, glaube ich nicht. Cool. habe ich sehr geholfen ah, wir schauen wir das jetzt hier machen gleich so was war sein und noch mal ich konnte ich alle heilen ich ne? ah, leider nicht so viel bringen Nur ein purer sagt sag das doch. Verflüchtiger. hat nur ein purer Mann. Gott sei Dank, Mann. Jetzt muss nur noch von ihnen einen Schlag aushalten. Nee. Oh Gott. So, er wird ja wohl überleben, ne? Das heißt eigentlich den einen auch nicht erledigen müssen, ein einen Priester. So, kannst du denn gegen mich machen? So, du bringst mich noch nicht mal um. Ich weiß wenn ich es richtig anstelle gehst so vielleicht auch nicht los ja warte mal kann ich nicht machen ich muss heilen aber es war hier kommt So, ich glaube wir sind in sicherheit der macht nicht so viel Schaden. Das ist Temera, die mit Dings hier wurde. Wir ja hochgepawt wurde. Vier Schaden. Genau so muss das sein. Okay, wow, das hat voll gebracht auf jeden Fall. weiß nicht, ob ich sie noch mal einfrieren muss. Sie kann definitiv einen Schlag aushalten. ne Ah, oh, müssen du jetzt auch noch festgenagelt. So. Ich sowieso nicht bewegen. Von daher. du kannst gar nicht kontern hm, macht du gar nicht so viel Schaden ne du willst ja nicht nochmal Dings jetzt einsetzen direkt ne 20 Schaden oh kein Ding da ist noch ein wenig ja vielleicht noch mal einfrieren hm. so kannst du mal hier oh, warte mal. Hm. das macht nichts an Schaden. ist ja da eigentlich auch überleben, ne? Aber nicht den er machen, ne? aber ne? Na, gut, dann riskieren wir es wieder hier mit anscheinend, ne? Schau, ich das ja schon gleich Also okay, er soll nicht bewegen von daher steht Da kann sich bewegen, ich merke, halt, ich kann da nichts gegen machen. Außer Wenn ich ihn ja mache, ich muss ich aus dem Weg räumen, damit ich da jemanden hinpacken kann. Wenn eine sehr. der gleich sehr dämlich aber vielleicht funktioniert das du hast sie nicht umgebracht gibt es jetzt nicht mal noch aha ist auch niemanden So, ich mach mal folgendes. Ne? Ja. Ah, jetzt kann er. Stimmt. auch oh, mal hier, habe ich ganz vergessen. Da, so, ich brauche bei denen ja, muss Opfer. Ja, ich weiß, er ist jetzt in Reichweite von ihr, aber ein Moment noch, ne? Aber ich meine Level ab. Ja, was wir ihr machen, ne? Und ich müsste mal mit ihr Dings aus. Dann mache ich den ja ich habe kein wird jetzt ja eigentlich niemanden erledigen können ne? ich glaube ich habe noch ich hoffe ich habe noch genug leute mit dem plan nicht jetzt hier vor so jetzt pass auf ne? blockiert aber Ich glaube, das funktioniert trotzdem nicht. Wie schnell bist du? du. Bist gar nicht so schnell. Ach, da wäre ein bisschen gefährlich hier. Aber anders geht das ja nicht. Ich Glück habe schaffen wir jetzt alle, ne? Aber wir haben sie jetzt hier eingesperrt. Es kann jetzt leider auf so viele Leute losgehen, ne? Aber ja, wen kann sie denn als losgehen jetzt, ne? Sie kann auf ihn losgehen. Ich weiß nicht, ob sie eher auf die Doppelgänger losgeht, weil sie gegen die Schaden macht. Sie könnte auf Junaka losgehen, hat er auch. Keine sagt wird ja so oder so übel ausgehen nein ich selber geschwächt jetzt mit dem messer nee. so warum greifst du mich nicht aber ich dich links entwaffnet haben nee. traurige musik ne? ich hoffe das funktioniert so wir überleben das aber also mache mit niemand ihr schaden die so ich machen da wird ja wohl mit dem php noch überleben ne? okay hoffentlich funktioniert hat so also setzt sich wieder einen blöden drachen schrei ein also ich nicht hoffe So, das ist irgendwie Nein, das ist nicht passabel Wanda ist überhaupt nicht passabel. So, sie gehen auf den Klon los, wie blöd die ist. Meine Strategie funktioniert. Ach ja, Anliegen der Charaktere wenn ja auch geschwächt. So. Verstehe nicht, warum sie nicht kontert. Aber jetzt hat sie ja ausgerüstet, genau. So. dass ich nicht gleich mit dem Klon ja sie abgeblockt hat so und der Rest finde ich ist jetzt nicht so schwierig ne jetzt hat du macht nicht so viel Schaden mit glück ich weiß nicht wir mal leute hin, die oh, die ganz sicher hier äh, überleben oh, kann ich jetzt wieder ich komme angriffe keinen schaden oder was ist hier los Ein schaden von gegen ah sagt das doch mal. So, der macht natürlich wieder mit rapier Rap Er macht sie vollkommen fertig, sehe ich gerade. Aber ich würde natürlich erstmal versuchen, ne, jemand anderen hier. Du kannst sie zum Beispiel erledigen. 100%, perfekt. Wow. Ich mich, ist irgendwie nicht stark. Na, mir, ne? Ja, alles erledigt So, da war nicht Dings. Cool. Warte mal, Wanda. Geh da rein. Zieh da eine Über. Kannst du sie fast töten? Naja, nee, du kannst sie komplett töten. Hm. Also, genau was passiert ne? So, am besten, wenn man dann den Kill kriegt nee. oder er. Ja, gehen wir, mal. wir machen mal flammen der löwe ein, ne jetzt sowieso keinen unterschied mehr machen glaube ich sagt luke wander ja. oh, sie macht den fall nicht wegen ihrer fähigkeit okay ich wollte eigentlich wander den kill geben danke timera okay cool die Eiskalt abgestaubt gibt es nicht ah, okay ja cool warum nicht nee. ein ワンダー wandern. の神 vertraut irgendwie, jeder Mann, jeder, jeder Lord wird sich jetzt so zu meinem Hauptcharakter umdrehen und sagen, ja wir auch. ich hat seinen Vater verloren, vom schwarzen Ritter. Äh, Lucine hat ihren Vater verloren in ihrer Zukunft, ihre Eltern. Sein Vater im Spiel verloren, glaube ich. Naja, War einfach recht chillig. Ne? Ich weiß nicht, ob ich heute schon weiter zocken will, weil dieses Kapitel kann natürlich kurz sein, aber nächste kann es schon wieder irgendwie vier, fünf Stunden dauern. Deswegen will ich jetzt nicht weiter spielen. Stattdessen werde ich das in zwei Parts ich war schon irgendwie so darauf verlockt, das hier zu ein paar zu fahren, aber ich muss ja jetzt noch ins Von daher, so, sie kann jetzt. Jetzt haben wir sie übrigens auch. Jetzt können wir sie über Level 10 auch leveln, was ich gut finde. Weil jetzt können wir sie wieder. Weil ich hat schon alle meine Schützen und so hier ähm, mit ihr hier auf level 10 gebracht und ja das werden rausgeschmissene erfahrungspunkte und jetzt kann ich sie wieder ausrüsten mit meinen schützen jetzt mal wieder gegner festnageln gott gott war der hauer ich könnte ich konnte sie nicht festnageln Korin <lacht> festnageln am äh, anfang vom Schlachtfeld ja. ja keine sorge du kannst noch, du kommst noch zum zug irgendwann wenn man Wanda ja mal zum zug kam zwei Level bekommen. Wer ist jetzt auf Macht 68? Ja, da wird schon noch, ne, da wird schon noch, ne? Es ist nicht so schwierig anscheinend, ne? Meine Charaktere sind jetzt auf Level 7. Nicht auch nicht schlecht. Ich habe so das Gefühl, wir kriegen jetzt sogar jeden auf Level 20, wenn wir jetzt nicht noch so 20 Charaktere irgendwie in den Rachen geschoben bekommen. selbst wenn die werden ja schon relativ hoch gelevelt sein das ne? ja, ist gut geschlagen für einen ersten offiziellen auftritt wieder so das ist ein scharf das gehört jetzt mir ich will aber nicht nein, ein in ruhe So, ich kann allgemein heute nicht mehr weiter aufnehmen weil ich sowieso ja auf screen hier wieder ganze zombie zeug machen muss also nicht nur jetzt hier in der aufnahme ich jetzt wieder in die Arena gehe und so. Ich meine, jetzt hier gleich, also kann ich so oder so nicht. Außer ich mache das jetzt hier alles voll im durchlaufen und darauf habe ich jetzt keinen Bock. <lacht> Na gut, teilweise in zwei Parts, jeweils eine Stunde, das wird schon reichen. Ne? Erstmal ein bisschen kürzer, aber ein bisschen weniger Content. Ne? Ich weiß, ihr seid alle traurig <lacht> zu hören, aber so machen, Ne, Hab ja auch nicht geahnt hat. Das jetzt hier so kurz cool ist. Ne? aber ich hätte damit rechnen können jetzt wo ich darüber nachdenke ne? wenn das kapitel basiert hier auf einer früheren kapitel von daher ja wie gesagt das basiert hier irgendwie ich glaube auf dem sechsten kapitel von im Fates. und ja die früheren kapitel sind natürlich nicht so riesig also dein name ist Fire Emblem 4 also ja mein gott ist sie winzig vielleicht zu mir und daher hätte ich mir eigentlich denken können dass er nicht so ein war mit Lucinas äh, Nebenquest auch so, ne? Ihre Nebenquest basierte ja auch ein sehr frühen Level von Final Awakening. Da habe ich sogar auch das sechste oder siebte Kapitel. Also ja, kann wunder warum das so kurz war, ne? Hm. Okay. Dann gab ihn aus. So, ja, da kann ich ja. Noch ein bisschen dings zocken, ja. Ich brauche traveler zwei 2. Spiele ich gerade offiziell nicht, es nicht aufnehmen. Ne? Ich habe es auch. Ich habe den ersten Tag auf meinen englischen Kanal jetzt playt Kam relativ gut an, ob relativ gute Views für meine Verhältnisse bekommen, wo ich nur ein Viertel der Abonnenten da habe. habe gedacht, ich mache das dann auf meinen englischen Kanal, aber ja. nee, denn dass ich erstmal aussterben. Pff. Also dann will ich auch Sachen für mich spielen, ne? Feiern wird jetzt schon so lange dauern noch. Ich, so lange wird das jetzt glaube ich nicht mehr dauern, ich. ich würde sogar schon fast sagen, so unter 100 Parts wird das auf jeden Fall noch. Ne? Fehlt mir eigentlich noch. Ich habe mir Notizen gemacht, ne? Wir haben jetzt gerade Coins Level abgeschlossen, das heißt, wir haben jetzt noch, aber da ja, sind eine Menge Nebenquests, die sich geöffnet haben. Letztes Mal, ne? wir haben ja Erika live mit und Roy letztens freigeschaltet. Dann noch die hauptsache Jetzt sind noch mal fünf, also noch mal fünf äh, Parts. Jetzt nehmen wir mal an für jeden äh, fünf Kapitel. Meine ich, jetzt nehmen wir mal an, für jeden davon. Müssen wir hier wieder zwei Parts haben. Das heißt, wir haben mindestens zehn Parts. Und wir sind in Kapitel 20. Ne? Jetzt nehmen wir mal an. Da sieht man gar nicht, wie das jetzt heißt. Das nächste Kapitel heißt, glaube ich, äh, der Thron oder das Schloss ohne König. Was war mal ein richtig cooler Titel ist. Ne? Und ja, ich nehme an. Ähm, was auf die welt kann ich glaube wenn ich immer so fragmente am ende bekomme noch dann heißt das ich habe irgendwie ein verpasst also ich muss gar nicht mit die leuten reden ich kriege sowieso die fragmente oder was wenn ich einen verpasst habe anzusprechen dann kriege ich die am ende ne? so. da kann ich jetzt mal sehen wie das nächste Kapitel ist noch das schloss ohne könig das kapitel 20 das heißt jetzt nehmen wir mal an ihr spielt 25 kapitel ne? so das ist so der durchschnitt bei feiern im spiel das heißt da sind noch mal fünf kapitel das heißt das sind wenn ich hier wieder in zwei teilen noch mal zehn parts das heißt das sind noch 20 parts dann haben wir glaube ich noch 3 ähm, drei, drei DLC quest glaube ich ne? Haben noch drei äh, dlc quest nehmen wir mal an. jetzt immer mal jetzt nehmen wir mal an für alle von dem bauen wir drei parts ne? das heißt wir haben noch mal neun parts also hochgründet sagen wir noch mal zehn das heißt 30 parts kommen noch so ungefähr würde ich jetzt raten ne? wir sind jetzt bei bei 9 ist ja der 59 oder 60 part jetzt sein ne? Das heißt, das könnte knapp unter 100 parts werden ja? Was immer noch viel ist aber wenn ich nur halbstündige parts gemacht hätte dann wären das noch mehr man schaue sich meine Tales auf projekte an damals ne? und ich tue schon ja so genug machen um mir irgendwie zeit irgendwie einzusparen indem ich ja ganze somniel und so rausschneide Ne, beim englischen kanal als ich vor allem im free house let's play tab da habe ich die ganze Mon monastery auch noch hier noch gemacht ne? und das hat auch voll zeit gefressen ne? Also ja, das könnte ja noch viel schlimmer sein, glaubt mir. So, okay, diesmal ist es rot. Selber durch selber Expertenbuch, Adeptbuch, Lolly Schmackes. Okay, tue ich nächstes mal mehr reintun. Da so, glaube, wir kriegen Silber, aber Klasse. Hm. Ich weiß nicht, was von diesen Dingern ja sagen soll du was irgendwas zu sagen? Was merkt ich? Ah Dings. Der schließt sich da sowas von irgendwann uns an. Ne? Pass auf. So. Ähm. nichts. Okay, war war ja auch ein relativ ein relativ kurzes Kapitel. Also ja, macht natürlich keine Dings bekommen habe So dann gehen wir noch kurz in die Arena. wo ne? ich sagen. ich würde sagen da schicken wir dann wanda rein der definitiv aufs maul da hat sich doch eiskalt gerade mein aufnahmegerät ja aufgehängt habe ich auch noch nie gesehen oh, es gab einen fehler bei der recording ne? äh, tu mal deine recording und streaming settings äh, überprüfen sagt mir hat eiskalt dann am ende des parts ich war wortwörtlich dabei jetzt hier noch am ende die arena zu machen schon die zwei drei Minuten hätte ich auch erwarten können Kollege, das ist aber nicht nicht irre dann 100 war auch auf Level vier ne? Ja, er ist der einzige der jetzt noch auf Level 4 rum ne? Sonst alle über auf äh, ja noch etwas griebener Weichkäse, na ja, dann schicken wir den rein. Und irgendwann sind wir mit dem Grinden fertig, wenn alles aussieht, ne? wenn man wir fertig, weil traditionell ist hat Maximum Level in Fire mit dem Level 20. Was bedeutet, wir sind bald fertig. So allgemein mit Leveln. Ne? Mein Hauptcharakter ist zum Beispiel nur acht Level vom Maximallevel entfernt, wenn es Level 20 ist. So. Verteidigungshilfe und kein Support. Was ist Verteidigungshilfe? Ja, Erst habe ich, ich noch nie gecheckt so ne? Wenn sich die einer zwischen einen Verbündeten und ein Gegner verringert sich ihr ja, erlittener Schaden im Kampf gegen diesen Gegner um drei. Zwischen einem Verbündeten und ein Gegner verringert sich also wenn ich damit ne, eine... wow, das ist ja viel zu kompliziert. Na ja gut, ähm, was soll's, Wanda. Und ein Tomahawk, macht dich bereit, aufs Maul zu bekommen. Ah, versuchen wir mal, ne? Wir sollten hier Samstagniern, ne? Ein Rittertod. Man muss jetzt hier in einen Rittertod aus. Das ist auch voll unfair. Man hat so ein Dings gemacht. Okay. Oh, die hatten schon ein manchmal auf dem Schirm gab. 今 レース Sie steht dich. <lacht> Sie war unglaublich faul. so <lacht> 新職<笑> <ありがとうございます。笑> Und dann im letzten Support stellt sich raus. Nein, ich habe sie in Wirklichkeit für euch gemacht. So läuft das meistens ab. So, kann ich dir irgendeine andere Waffe geben? Ich meine, du hältst zwar nichts aus, aber man kann es aber ja versuchen, ne? ähm. Schicklichkeit 3. Ne, dann bleiben wir beim Tomahawk. <lacht> da lässt sich nicht viel retten. Aber ey, er hat zwei Level bekommen, ey. Und so unglaublich hat er sich so unglaublich schlecht hat er sich auch nicht angestellt. Der nächste Laps, der für die Aktivierungsrate. So hey, paar Erfahrungspunkte. Und da war es dann schon wieder, ne? Gut, es halt nicht mehr so viel zu erledigen. Ne, wir haben alle Ringe, wir haben, weiß ich nicht, was man sonst hier noch so machen kann. Supports gibt's, wir werden auch langsam etwas, äh, äh, das? selten. Wird sperrig sagen. Von daher, ja wir unsere Erfolge ab. Punkte vor folge und dann für mich wird es halt eine relativ kurze Aufnahme-Session dann ne? so zwei Stunden war das nur. In der Regel rechne ich mit drei bis vier, <lacht> wenn es um Fire Emblem geht. Aber gut, kann ich halt mich chillig hier um die um die Somnial-Klamotten kümmern. aber ja, anderes machen, ist am Wochenende. Und ja, dann sage ich dann, es war's für heute. Wir haben wir haben's überlebt, obwohl Ember uns hier versucht hat sein essen zu vergiften jetzt wo ich da nachdenken ne? Na, wie sieht ja eigentlich alles also mal aus ne? die ausgerauten die habe ich schon ne? Ne. schützungslevel b mit 25 Verbündeten mit einem Verbündeten ich aber nach fünf meinen Kampf Na, von jedem Charakter weiter ein Gefecht. Ich glaube, das sollten wir dann irgendwann mal machen, wenn es dafür eine Belohnung gibt. Ne, 7, 75 Debe, verzerrte feindliche Soldaten, kritische Treffer. So zu Sachen, die kriegt man irgendwann. Ne. Hm. Ja, das wird aber nicht möglich sein, er mit dem Spendenlevel, ne? Ich glaube nicht, ob man die alle ja abholen kann. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich. Ich habe gerade ein bisschen Geld bekommen, ne? 5000, cool. Und ah. dem ist, da wird nicht lange halten, weil ich brauche mir in der Regel immer so ein, zwei Heilstäbe, um den fort wieder aufzustocken. Waffen kaufe ich mir gar nichts mehr, ehrlich gesagt ein paar waffen immer noch äh, hochleveln keine ahnung mit dem geld wird nichts mehr in dem spiel so okay dann reicht auch Arden auf heute ne? wir haben ja alles erledigt ne? beim nächsten mal wird hier das alles erledigt sein ne? da werde ich wieder mit leuten hier geangelt geschwommen und also hat gemacht haben und beim nächsten mal würde ich sagen machen wir mal der dlc quest das hier vom zweiten die äh, vom zweiten dlc passen übrig waren ne? das mit äh, ja, ich werde noch nicht verraten, welcher Charakter das ist, aber ich weiß, welcher Charakter ist und ja, ich hoffe, ich gehe auch noch auf das Richtige, ne? weil da sind da schon wieder die restlichen alle aufgetaucht. Gut, ich glaube, da ist auch ein bisschen schwäger weil keine Ahnung. Die anderen waren irgendwie hatten irgendwie Voraussetzungen: 15 Züge, so in der Regel Ne, dauerten die, man die bis man die erledigt und das war der einzige, hat irgendwie 25 Züge hatte von daher ja keine ahnung mal gucken wie das abläuft ich bedanke mich jedenfalls hier fürs zuschauen ich hoffe euch hat dieser part gefallen oh, Entschuldigung, da muss ich kurz aufstoßen und ja wir sehen uns dann wieder in der nächsten folge von Fire Emblem engage hat die Ohren steif und ich sage tschüss